ich bin's Conny und heute spielen wir mal Hide and Seek zusammen mit Roblox, Felix, Crafter und meinen Stream-Zuschauern. Ich und Crafter müssen suchen, Roblox, Felix und die Zuschauer verstecken sich und der Gewinner bekommt am Ende Robux. Und ich habe das sowas von unterschätzt, wie schwer es ist, euch zu finden. Aber ihr werdet es ja sehen. Like das Video, abonniert meinen Kanal und viel Spaß! Du versteckst dich. Okay, dann versteck du dich mal. Leute, ich schicke euch jetzt einen Link in den Chat. Ihr müsst auf den Link raufklicken und den Link mit dem Browser öffnen. Dann werdet ihr automatisch zum Spiel beitreten. Und wenn der Server voll ist, dann wird er gelockt. Dann könnt ihr nicht mehr beitreten. Wenn er voll ist, dann war's das. Dann habt ihr keine Chance mehr reinzukommen. Die ersten Leute 20, 30, wie viel können hier rauf? Können mitmachen. Okay, die Leute kommen rein. Es funktioniert offensichtlich. Zock Emergency Response. Jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal Hide and Seek mit den Zuschauern. Der Server ist gleich gelockt. Das heißt, gleich kann niemand mehr nachjoinen. Wer raus ist, ist raus. Ryzen hat's reingeschafft. Okay. Es ist voll. Okay, der Server ist voll. Dann lockst du jetzt den Server-Crafter. Jetzt kann niemand mehr von euch rauf auf den Server. Für diese Runde zumindest. Auch immer. So. Und ihr geht euch jetzt verstecken. Los, versteckt euch, Leute. Wir spielen verstecken. Wenn, wir, wenn ich euch sehe, und ihr, dann seid ihr weg, Leute. Also wir müssen euch halt mit dem Bannerhammer erwischen. Ja. Wir müssen euch mit dem Bannerhammer erwischen. Lauft jetzt weg. Wenn ihr nicht weglauft, dann, dann gibt's aufs Maul hier. Okay, ich würde sagen, 10 Sekunden und ich schlag jeden, der am Spawn ist. 10. 10. Oh. 9, 8, oh. Oh. 7. Lass okay. mich in Ruhe, ich muss gerade meinen Stream starten. <lacht> okay, los geht's. Wir gucken erstmal in dieses Haus rein. Das müsste man kaufen. Auch das ist ja auch das Lustige. Man sieht ja, wenn jemand in ein Haus reingerannt ist, ob da Name dran steht beim Owner, oder? Ja, <lacht> sieht man. Okay, dann können wir die Häuser, die kein Owner haben, ja schon erstmal überspringen. Man kann hinten rein. rein kann hinten rein hier? Ja, es gibt Hintertür. Äh, Tür. Nee, hier doch nicht. Ich wollte schon sagen, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, okay. die Garage. Die Garage. Oh. Hast du die? Die eine gar Garage eines Hauses ist, äh, ist offen. Da wird irgendwer drin sein, ich lasse das Haus aber erstmal noch weg. Oh no nobody, oh no, no nobody. Warte mal die Hintertüren, es, sind hier die Hintertüren offen, wenn man... Ja, man kann ich hier weiß. rein, ohne es zu... Okay, oh. man kann nie durch die Hintertüren rein. Oh, hier wird irgendwo wer drin sein, ich wette. okay, jetzt müssen wir wirklich suchen, Leute. Irgendwo wird hier wer drin sein. Okay. Wer versteckt sich hier und hat, denkt, dann ist sicher. Ah! Okay. Ah. Oh, ha. Komm ran! Kommst du ran! Hä, wo bist du? Er hat mich ausgedribbelt. Dominik! Kommst du ran! Nein, please! Ja, ich hab ihn! Dominik ist draußen! Er wurde gebannt. Okay, ich gehe aber trotzdem weiter gucken. Vielleicht gibt es da ja noch jemanden, der sich hier versteckt hat. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Jetzt habe ich ihn gegnahmt. Ja, es gekauft. gibt mehr Möglichkeiten, als ich dachte. Oh Mensch, warum haben die Häuser aller Innenausstattung? Und warum ist sie so anstrengend? Das wird ein langer Stream. <lacht> Also ich, es gibt auch noch ein weiteres Versteck, das ich ganz cool finde, wo ich mich auf jeden Fall verstecken würde Aber ich kenne das Versteck, deswegen wäre es nicht ganz so smart, sich dort zu verstecken Da gucken wir also nachher ich auch nochmal hin ins Hospital rein mhm. Ihr werdet mich niemals finden, okay, vielleicht auch, aber Ihr werdet <lacht> mich niemals finden Okay, ich suche immer ja, noch Hospital Ach ist Mensch, es gibt Hospital so viele Häuser, ich will nicht in dieses Haus reingucken Okay, <lacht> oh, wir Tools Na, Lina, hast du jemanden ja. gesehen? Niemanden? Oh, okay Okay, also ich könnte jetzt sitzen, wenn ich wollen würde, aber nee. Ja, äh, da oben ist doch wer. Was? Funny, hast du da oben wen übersehen? Komm auf den Berg! Auf den Berg? Oh. Guck mal hier! Ja, da hab ich doch gar nicht hingeguckt. <lacht> oh, ja, das rennt er auch noch, oh ne. Oh, ich, ich glaube Ja, Hier über die Bäume. Aber okay, okay, komm heran, Mann, komm ran. ran. <lacht> oh! Er wollte Nein, doch nicht mehr gut. laufen. Crafter, warum bist du so klein? <lacht> <lacht> oh, Conny, komm, komm mal zu mir, komm mal zu mir, Conny, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Geh mal hier vorne und guck mal da, ja? wo ich... Ah, <lacht> oh, oh oh oh Bam! Ah. Bam! Ja! Er hätte uns aber auch wirklich outplayen können, indem er einfach von der Map springt, ne? Und dadurch respawnt wird Stimmt, und wir dadurch... Stimmt, das hätte er machen können. Das ist eine Option von der Map zu springen. Solange man nicht gebannt wird von dem Server. Ja. Ah, hier in den Zelten... Hier ist einer! Hier! Was?! Oh nein in den Zelten! Yannick oh. ist leider raus. Okay, okay, okay. Wie viele sind wir noch? Hier sind immer noch so viele Leute auf dem Server. Uiuiui. Unglaublich. Die wissen sich echt, wie man versteckt. Also, wow. Da hinten auf der Rutsche, auf der Rutsche, auf der Rutsche. Ja, ich bin Ach, gerade Trimpe dabei. Auf der Rutsche. Okay, warte. <lacht> niemand wird mich von hier kommen sehen. Ja, niemand. Ich habe den Server nochmal gelockt, dass ich... Guck, guck. Ich glaube, es hat sich gerade jemand umgebracht. Ja, ja da hinten da sehe ich Leute laufen. Ich sehe dort zwei Leute. Okay, Roblox hm. Player, du bist jetzt tot. Ah, ich glaube, ich weiß, wo jemand ist. Ich sehe nämlich den Namen durch den Boden. Tja, da wird man verraten, Homie. Bam! Aber es ist auch ein gutes Versteck Wenn ich unten bin, sehe ich ihn nicht Nur als ich direkt über ihn war, habe ich ihn gesehen Ha! Ich kenne gerade mal ein bisschen den Spawn ne? Also mhm. Ich kenne mich hier in der U-Bahn sehr gut aus Weil ich habe die gebaut Oh, guck mal, jetzt sind es aber schon viel weniger geworden So, okay, ich gucke jetzt mal in die Polizeiwache rein Ich ziehe mir auch das Polizisten-Outfit <lacht> Einfach drunter <lacht> So. Na, jemand im Knast? Jemand im Knast, ha? Huh? Keiner im Knast, alles klar. Gut, dann gehen wir wieder raus aus unserer Polizeiwache und gehen jetzt in die Schule. Yeah! Oh, die Schule ist auch so groß. hier hat viele Räume. Ich bin sicher nicht in der Schule. Okay. <lacht> also, es wäre trotzdem schön, wenn du da draußen bleiben könntest. <lacht> draußen bleiben könntest. Okay, also, dann bleibe ich erstmal draußen. Ja, dann gucke also ich erstmal an eine andere Stelle und zwar hier hin. Hier ist niemand. Als ob hier niemand ist. Hier hätte ich mich versteckt, hier so hintergelegt oder so. Okay. Genau. Okay, krass. Hinter der, der Polizeistation, beim Kino, beim Kino beim Wasserpark, beim, beim Wasserpark. Wasserpark. Was denn jetzt? Ich sehe okay, ich sehe es. Es ist Aha, auch noch klein. Habe ich auch noch klein gemacht, um noch weniger zu sehen. Und man das oh, wow. Hätte ah, richtig nachgedacht. Er hoffe, wir auszuweichen, kleiner Mann. Bam! Würdig. Komm ran. Ja, und jetzt, tja. Hm. Stop. Jetzt kicken wir einfach mal hier nach. Hm. Du wirst mich niemals bekommen. Niemals? Niemals. Ja, doch, vielleicht. Ich glaube, <lacht> du bist sogar schon an mir vorbeigelaufen. Ja, ja. Mindestens einmal. Guten also morgen. Oh, das ist eh. Ah, danke, dass du rauskommst. Ich wollte gerade sagen, das wäre ziemlich ehrenlos, mhm. jemanden auf dem Klo zu stören. Da gehe ich lieber nicht rein. Aber er ist ja rausgekommen. Sehr gut. Ja, ja, dann. Dann kannst du das machen. Ja, dann kann ich das machen. Okay. So, das Gute ist, ich kann mit der Kamera sehr so weit rausfahren. Dann habe ich eine Sicht von oben. Aber, aber wenn man ein Baby ist und sich in irgendeine Lücke versteckt, ne, das musst du ja auch berechnen. Ja, das ist, mit, es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die sich hier in irgendwelchen Ecken verstecken. Also, äh, das Eintracht ist zwei äh, Zwei Häuser, die sind da. Und die da wird irgendwer drin sein, sicherlich. Das sind so welche verwinkelten Häuser. Ja, ich, ich gehe gerade in eins der verwinkelten Häuser rein, und zwar in mein Gaming-Room. Ah oh nee, das ist nicht mein Gaming-Room. Doch, das ist mein Gaming-Room. Hier habe ich mal so ein Gaming-Video gemacht. Also Leute, die sich in so Ecken verstecken, die sind ja wirklich ekelhaft. Ja. Alter, was ist das hier für ein Versteck? Das, ich wusste nicht mal, dass es so ein Versteck hier gibt. Also wenn sich Hast hier jemand du? versteckt hätte, wäre das so unverdient, hätte ich ihn jetzt gefunden. <lacht> Also das, das wäre ein verdienter Sieg gewesen. Ich bin auch gespannt, was das Haupt-, was das äh, Versteck ist, was wirklich nachher überlebt hat. Ja. Das wird das Interessanteste von Äh, Was? oh, Entschuldigung, dass ich dich hier störe, Bro. Entschuldigung. Ah, oh, danke, dass du rausgekommen bist. Hast du wen? Ja, ich habe jemanden auf dem Stör, äh, Klo gestört, aber ich wusste nicht, dass dein da Klo ist. <lacht> Alter, was sind das für Häuser? Also, Fuchs, wo bist du, frage ich mich auch. Fuchs verrät nichts. Er möchte die 1000 Euro, die Xbox gewinnen. <lacht> Aber das ist auch eine echt gute Idee, dass man einmal Swordfight hat und einmal verstehe der Hide and Seek. Ganz mm. geil eigentlich. Dann habe ich noch 10 weitere Minuten die ganze Zeit gesucht, gesucht, gesucht und niemanden gefunden, bis Crafter endlich gesagt hat. Ich habe wen. Du hast wen? Oh, ich, ich muss dich teleportieren. Das ist so ein gutes Versteck. Du musst dich nicht teleportieren, lass mich in Ruhe. Geh weg da. Du musst dich nicht teleportieren. Nein. Nein. Komm Nein. rein, komm da rein. Nein, <lacht> Ich komme, nein. ich komme, ich komme. Geht weg! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ich sehe zwei. Einer in der Rutsche, einer in der Rutsche. Blauen Rutsche, blauen Rutsche. Soll ich da Und hin? einer hier vorne. Komm mal erstmal zu mir, komm mal zu okay. mir, erstmal zu mir. Den lassen wir kurz noch fliegen. Also, Fuchs, ne? Du <lacht> kleiner Fuchs. Also, komm mal her, Conny. Ich weiß Warte, nicht, wie ich es geschafft habe. Aber, wow, komm mal da unten. Komm mal da. Au! Oh. <lacht> Wo seid ihr? Guck seid oh, mal, siehst den? ihn? Ja, ich sehe ihn. <lacht> den kleinen Fratz. Hey. komm ran. Oh. komm ran. oh, oh. Ah. Warte, Kamin. Hast nein, du ihn? Du hast mich nicht. Er hat sich. Oh, er hat sich resettet. Oh. Warte, jetzt ist er am Spawn, schnell. Ja. Lauf! Lauf! <lacht> <lacht> nee, was weg! Wo läuft er hin? Ich seh ihn, ich seh ihn. Da hinten ist er. Du siehst mich nicht. Geh er weg. knirrt. Geh weg. Er hat keine Chance, er hat keine Chance. Hey! Ah. Oh, wo wo wo wo wusste, er was ich mir dachte. Hä? Hä? Äh? Hä? Oh, wo ist er hin? Hä? Äh? Hä? Was? Äh? was, Alter. was Alter. Ja, ihr verbindet mich nicht. Tschüss. Äh, Hä, was hast du suchen. gemacht? Viel <lacht> Spaß beim Du, Mann, du hast ein so Tool ausgerüstet und das Tool hat dich irgendwo an den Punkt tippet, weil die Tools ja alle verbackt sind, oder? Nein. Bitte nicht. Sag es, Felix. <lacht> das ist nicht naja, Roblox Felix war verloren und wir haben noch ewig weiter gesucht. Irgendwann hat Roblox Felix angefangen, die anderen Verstecke zu verraten, wodurch wir dann weitere Leute gefunden haben. Und jetzt sind wir die letzte Person, die noch gefunden wird. Er ist irgendwo beim Spielplatz Schwimmbade in der Nähe. Na, jemand im alten Roblox Felix Versteck? Hm? Auch wirklich gutes Roblox Felix Versteck. Das war ein ehrenloses Roblox Felix Versteck. ein sehr, sehr gutes Versteck. <lacht> Vor allem, wie du dich dann... Und da ist einfach Roblox Felix, ich habe ihn nicht gesehen. Vor allem, wie du dich dann noch resettet hast, um zu überleben. schon fies. Okay. Er ist irgendwo am, am Strand Schwimmbad. Ja, ich höre gar ich nicht auf ihn. dich. Ich hör nicht auf dich. Ich suche nach dir, Roblox Felix. Das ist nicht bei mir? Lass mich suchen. Meine Nase ist aber auf dich eingestellt. Oh, ja. Überall. Ich hab ihn. Du hast ihn. Ich du hast hab ihn. ihn. Ich hab du ihn. Ja, er ist tot. Ich hab, er war in der blauen Rutsche. Ah, ich hab gewonnen! Wo bist du, Roblox Felix? Hallo, du bist über mich gesprungen. Hallo, Anton. Wie, hä? Ja, ich bin... Ich bin hier, links von der Rutsche hier. Ach, da hinten? Wo warst ja. du die ganze Zeit? Zeig mal bitte. Ich bin hier. Da Warte, ich seh oh dich nicht. Gott. Hier hinten in der Ecke. Ich so. sehe ihn nicht. Ach, da unten. <lacht> sag doch nicht hinten, sag unten. Das war hier? Einfach hier. <lacht> Alter. Und man sieht die Namen halt nicht. Und wenn du so klein bist. <lacht> ah. Aber also sind sind so wirklich blind. alle gut gespielt. Wow. Okay, okay. GG, Roblox Felix, du bekommst von uns Robux. Das ist natürlich jetzt komisch, dass du die Robux bekommst, aber. Du hast gewonnen. Weißt du, wie ich mich teleportiert habe? Wie? Weißt du, ich bin hier gestanden, du wolltest mich hier finden und dann habe ich das gemacht. Okay, ich bin back teleportiert worden, als ich den. den, den ja, ich, den, ich wusste den den doch Karpet durch so ein Tool, hab. weil diese Tools alle so verbackt sind im Crafter-Spiel. <lacht> ich war dann irgendwann hier einfach, aber konnte nicht mehr fliegen mit dem Carpet. Ja, genau, deswegen bin ich da auch hingerannt, <lacht> weil ich weiß, dass man dort spawnt. Der Carpet äh, ist irgendwie, wenn du zu klein bist, spawnt man hier immer. Ja, ich weiß. Ja. Ja, da, ja, hier. <lacht> Okay. Und dann habe ich mich einfach wieder versteckt. Alles klar. GG Roblox, Felix. Ähm, so, danach haben wir noch eine weitere Runde Hide and Seek auf einer anderen Map gespielt. Das hat aber noch länger gedauert, war noch anstrengender. Das will ich euch gar nicht erst zeigen. Zwischen den zwei Runden war ich nochmal in Donators drin, habe ein paar Leuten Robux gegeben. Unter anderem Roblox-Spieler. Oh ja, Roblox-Spieler. Wir können jetzt nochmal versuchen, dir zu donaten. Es kommt. Oh, geht das jetzt? Es ging jetzt richtig schnell. Es ging. Roblox-Spieler. Komm, du kriegst von mir 200 gut. Robux. Du kriegst von mir 200 Robux, weil du so lange gewartet hast. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Okay, Roblox-Spieler, dich kann ich von der Liste streichen. Dann können wir es gleich noch mit Spy Gaming ausprobieren. Da ist Spy Gaming hier drin. Spy Gaming ist jetzt nicht dabei, nicht so schlimm. Wir finden euch auf jeden Fall alle noch. Auf der Liste stehen noch Spy Gaming. Die Chris was taken. Jeromeki. Äh, KDL, WDLO Hatten wir schon. Aber er hat halt echt wenig bekommen. Und dann LS Player 62 Und die haben dann alle auch ihre Robux donated bekommen. Außer King Casra hat die allerletzte Runde Hide and Seek gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier schneide... Hat er immer noch keine Robux bekommen? Er hat nicht auf die Direktnachrichten, die ich ihm in Roblox geschickt habe, geantwortet. King Castra, falls du das siehst, schau in Roblox in den privaten Chat. Ich habe deine Freundschaftsanfrage angenommen. Wir sind miteinander befreundet und ich habe dir Nachrichten geschickt im Chat. Oder melde dich bei mir auf Discord. Auf irgendeinem Weg musst du dich bei mir melden, damit ich dir noch die Robux geben kann. Falls ich das, bis das Video jetzt online kommt, das wird ja auch eine Weile dauern. Vielleicht habe ich es bis jetzt auch schon getan. Aber falls nicht, melde dich bei mir, damit du deine Robux noch bekommst. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert Roblox. Felix abonniert Crafter. Bis dann und ciao!